Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2 Also sind 1, 2, 3, 4, 5 Eingänge im Amminus Die fangen wir da mit dem ersten an, oder? Ja das Ist ein bisschen besser, wenn nicht viel hm. Da ist so ein Glanz Sag so, mir, wir sind fertig. Na, so wir da unten. Ich glaube es noch richtig. Muss sein. Na ja, oben gibt es noch einen Weg, oder? Möglich. Da kommt so jetzt der Prank. Ihr kennt den Akt zwar nicht durchspülen. Ich <lacht> der Also ich habe gedacht, sie macht 45 Damage. Dabei hat es nur 45 guard verteilt oder so. Also. Der schaut gut aus. Wir haben es angefunden der siebten Dungeon ganz unten links. Ey, äh, haben wir einfach nur Pech gehabt, oder haben die das so generieren lassen, damit das so passiert? Ich weiß nicht, da Skeptisch. Eine Öffnung? klicken wir mal rauf. Da darf ich meinen Zepten, mein langen Ding reinstecken, oder was? <lacht> Dafür, dass wir so das Ewigkeit mitgenommen haben und nie verwendet? Ich sag nicht, das ist jetzt zwei Handwaffen gewesen, ich bin doch das ist ein Stab. Weil ich mich nicht. Ey. Äh? <lacht> <lacht> <lacht> äh? Was passiert hier? Er hat eine Feine geworfen. Mr. Beam. Du hast mein Stab, ist jetzt einfach weg gewesen. Stopp deleted. Der ist auch weg gewesen also ja? Gefühlt war es also ein zweihand den hätte ich immer verwenden können. Ich was Hey, was habe ich jetzt überhaupt gemacht? Alles kaputt gemacht da? Ah, da jetzt alles. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jetzt warten wir mal einen Moment. Oh, ich bin drin. Ich, ich habe alles ver... Ich, hab alles ich bin drin? Ja. Das ist, ich werde gekrabbelt. Ja, perfekt. <lacht> Juhu! <Ja>. Hm. das <lacht> ja, du Ariel! Oh mein Gott! Wer ist denn er? Ich brauch Damage, Ich bin dann ein bisschen anders vorgestellt. So ein Wurm. Ich hab jetzt noch ein paar Tränke mit. Tränke süffeln. <lacht> Der rennt einfach rein. Haut einen Stab rein, macht die Wand hin. Warum sucht man nicht eigentlich? Ich wollte gerade noch alles anschauen. Was willst du Staub? anschauen? Ja, Gibt es ja nicht mehr, den Staub? Ich <lacht> hab gleich keinen Trank mehr. Oh mein Gott! Was ist denn? Und aufwand? <lacht> What? Ich hab für real keinen Trank mehr fast. Ich kann nur noch ran. Ich noch drei wieder da. Der ist ziemlich strong. Weil er viel Damage macht, aber. Und sie. Die Gefährten sind einfach weg. Jetzt sind gar nicht dabei. Jetzt bin ich verlangsamt. Da wischen fast gar nicht. Jetzt hab ich ihn verlangsamt. Um <lacht> das ist perfekt. Genauso weitermachen. Er rennt im Kreis. Oh ne, oh ne, jetzt rennt ich im Kreis oder was? Langsam jetzt hab zu mit dem Kreis. <lacht> Jawoll! Das ist Spiel war früher nicht Multiplayer, gell? <lacht> da hat man das nicht abziehen können. Wow! Einfach einer mit der Aura die ganze Gruppe hielt. Früher warst du einfach, hast du nur selber gehilt das war's. Er macht saufel Damage. Er ist hin. Ja moin. Ganze Bude zerbricht. Holy. Der hat einfach nur Schriftrollen. Dropped. Mhm. <lacht> Weil wir das sonst nicht mehr rauskommt, oder was? Na okay. Questlog. Seinen Stab haben wir abgeschlossen. Aber erkundet das Grab haben wir noch nicht abgeschlossen. Okay, da geht aber weiter. Lustigerweise. Was? Ist da los? Hm. Ist das der von der Sequenz, ne? Mhm. Wie es ausschaut. Sterblicher, ich danke dir für meine Freiheit. Aber ich habe dich früher erwartet. Ich bin der Erzengel Tyrein. Ich bin hergekommen, um zu verhindern, dass Diablo seinen Bruder Baal befreit. Mhm. Doch ich habe versagt. Nun ziehen Schrecken und Zerstörung frei durch die Welt. In diesem Augenblick sind sie... Er hat es geschafft, seinen Bruder zu befreien, der Diablo? Den ...zum Herzen des Zerkabeltempels. Mhm. Sie hoffen dort Mephisto zu finden, ihren ältesten Bruder, den Herrn des Hasses der vor Jahrhunderten dort eingesperrt wurde. Wenn die drei großen Übel sich vereinen, hm. sind sie unüberwindbar. Zwar ist unklar, welche Ziele sie verfolgen, aber sie müssen um jeden Preis aufgehalten werden. Ich bin gebrochen und die Energie, die mich an diese Welt bindet, schwindet rapide. Du musst meine Aufgabe vollenden und verhindern, dass die drei Brüder sich vereinen. Du musst über das Meer reisen und Diablo und Baal in Kuras suchen. Jetzt spute dich, Sternchen. Für uns alle wird die Zeit knapp. Das heißt, dann Ahnbruder Bruder haben sich schon da befreit, Und Diablo, und er will halt die Mega-Armee machen mit seinen drei Leuten. Er fiesst du noch dazu und der Bar. Und dazu wird das natürlich wieder alles hey. Ich werde Tal Rashas Opfer ehren, indem ich alle großen Übel vernichte. Nicht so, was? Gut, Hm. Ja, war der Erzengel Tyrael war derjenige, der den Horadrim vor 260 Jahren die Seelensteine gegeben hat. Es ist höchst ungewöhnlich, dass die Mächte des Himmels so direkt in das Schicksal der Menschen eingreifen. Aber man sagt, dass Tyrael auf eigene Faust gehandelt hat. Warum? Das haben wir nie herausfinden können. Möglicherweise tut er es gegen die Zustimmung des Himmels, weil er bezweifelt, dass wir uns selbst verteidigen können... Vielleicht scheint ihm die Bedrohung auch größer zu sein als seinen Herrn und Meister. Die Taten der Hölle sind meist schnurgerade auf Zerstörung ausgerichtet, aber die Motive des Himmels sind unergründlich. Und nun sputet euch, Diablo und Baal müssen aufgehalten werden, ehe sie mit ihrem Bruder mephisto Das sind schreckliche Neuigkeiten. Baal ist eines der mächtigsten Magier der Menschen habhaft geworden, und der Herr des Schreckens leitet seine Schritte. Sie müssen aufgehalten werden, denn ich bin sicher, sie wollen... zu dir ist das gleiche, ist ungefähr. Feind, Hasses, so, erschrecklich, sie dürfen nicht alle befreien. Ich fürchte, ihr geht einem gewaltigen Übel entgegen, aber euer Glaube kann euch retten. Okay. ihr stets im Lichte gehen. Äh muss verkaufen. Aber 70 keine tauschen. Reden die auch noch im mit uns auch noch? Oder nur noch unten, wo hin müssen? Ja, braucht wissen. Das ist ein schwerer Rückschlag. Warum nur musste Tal Rascher von Bals vernichtendem Einfluss verzehrt werden? Ja, er arbeitet schon mehr als fünf Jahre an diesem Projekt. die er oh, ja. nun gegen uns einsetzen könnte. <lacht> Ihr müsst nach Osten reisen, über das Meer, nach Kurast. Und Diablo und Baal aufhalten, bevor sie ihren ältesten Bruder Mephisto befreien. Äh, die Länder im Reich des Osten sind nicht mehr, was sie einmal waren. Man hat lange nichts mehr von dort gehört. Kessel uns quasi alles gleich. So ist uns ein bisschen so Ihr habt bewiesen, dass ihr der größte aller Helden seid. Es ist mir eine Ehre, mit euch befreundet zu sein. Danke, dass ihr unserem Leben wieder Frieden gegeben habt. Ja, so gut nichts. Guten Tag. Leid, dass es nicht so gekommen ist, wie ihr gehofft hattet. Geht und denkt stets mit Freude an uns. Wisst ihr, ihr habt mich weniger genervt als die meisten. Hat er recht? Ihr fast <lacht> nie mit ihm gehandelt. Dunken war Doch, der Keine Angst, ihr habt euer Bestes getan. Ich vermute, Diablo und Baal ziehen nun nach Osten, nach Kuras. Ja, wow. Und oben noch ein Ding und dann noch zu ihm. Wargeber zuerst zu ihm. Ihr habt eure Sache sehr gut gemacht. Wenige hätten so weit kommen, geschweige denn das wahre Grab von Tal Rascha finden können. Bedauerlicherweise <lacht> habe ich gehört, dass Diablo und Baal euren sind. <lacht> das ist höchst bedauerlich. Falls ihr nach Osten reisen wollt, nun, ich habe Meschiff Erlaubnis gegeben, euch auf dem Seeweg zu befördern. Ich könnte mir denken, dass ihr kaum noch erwarten kann, endlich aufzubrechen. Viel Glück bei eurer Suche und nochmals danke, dass ihr meine geliebte Stadt gerettet habt. Ihr werdet in Lut stets willkommen sein. Schiff. Das ist der, wo wir mit dem Schiff dann in Map fahren. I guess. Er will nichts von uns wissen. Ja, hey, Ey, der ist kaputt worden. und so, wir es wieder reparieren müssen. Genauso macht man das. Ja, moin. Ich schätze, jetzt kommt noch so ein Abschluss. Abschluss. Um, Cinematic und das war's dann, oder wie? Oder wie, du weißt? Also. Reise. sagt mir, ich soll euch nach Osten bringen, nach Kurast. Ich war seit einigen Jahren nicht mehr dort, aber Gerüchten zufolge soll es schlimm sein. Zurück zum Hauptmenü steht. Quest abgeschlossen. <lacht> Und dort steht hoch. Zurück zum Hauptmenü du kannst reisen. Hm, geile Reise. <lacht> Wir reisen zurück sind zum Hauptmenü. Ja moin, Diablo 2, 2. ist durch anscheinend. Es Wir haben eigentlich alles angeschaut, alles durchgeklärt. Ich muss sagen, es hat mir eigentlich besser gefallen als das 3er, witzigerweise. Mhm. Einfach nur, weil ich den Style so gewohnt war, weil ich halt Diablo 2 vor Ewigkeiten schon mal gesehen habe. Mhm. Und jetzt die Server quasi und dann noch weiter spüren weil so weit waren wir glaube ich nie. Wir waren in der ersten Stadt so weit immer erinnern kann also bei den Jägerinnen. Schon ziemlich cool. Und die Story finde ich eigentlich ziemlich cool, weil sie so kurz immer besprochen wird und nicht so lang ist. Weil bei den meisten spüren ist es immer so eine lange Story und dann irgendwann hört man irgendwie auf zuhören. Ja, aber ja, es ist so voll. genauso Genau so ist es. Und da ist es so... Sie labern zwar, aber sie sind nicht das Nice. Also, viele würden das kaufen. Akt zu 3, 4, 5, Albtraum. <lacht> <lacht> <lacht> mal schauen. Immer noch andere Spiele auf die Liste. Mhm. Aber auch mal guter Einblick. Du bist durch jetzt. <lacht> yes. Je weiter kommt man nicht in der Open Beta. Das ist sehr erfreulich. Grinden wir weiter, oder? Mhm. Weißt du, das ist ja witzig. Witz, finde, man kommt zwar nicht weiter, aber ab Stufe 30 kann man alle Skills haben. Witzigerweise. Wie schon Stufe 23. Jetzt müssen wir noch grinden. grind. <lacht> Nice. Ja, ich glaub nicht, dass wir was verpasst haben. Mhm. Sehr schön. Zurück zum Hauptmenü, oder was? Ja. Die Reise zum Hauptmenü. Ja. Also, du wirst zum Glück schon in der ganzen Skull verbrutzeln. Ich hab klickt. Vorverkauf geklickt. Naja, aber ich glaub, da haben wir schon fast alles cool, was da was da war. Also, das Game kostet 40 Euro und die Prime Evil Collection kostet 60 Euro im Vorverkauf. Da kriegst du dann noch dazu. Du kriegst zur, zur Sicherheit noch das Diablo 3 dazu mit allen DLCs. Wenn du einfach 20 Euro mehr ausgibst. Okay, nice. Und wenn du einen vorverkauf machst, Kriegst dieses Barbaren Transmogrification im Stil vom Diablo 2, das kriegst du uns anscheinend nicht, das ist das nicht im Vorverkauf holst. Interessant, interessant. Da steht eh, neues Erlebnis, klassisches Gameplay. Es ist halt wirklich klassisches Gameplay. <lacht> nice. Ja dann, danke fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat Diablo 2 gefallen, also wir haben es jetzt bis zum Akt 2 gespielt, ob wir es uns holen, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich erst wenn es günstiger ist, so wie, wie ich uns kenne, weil wir haben jetzt noch ein paar andere Games geholt, GDFO, Drives of Midgard und ähm, Deutschland, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, Tschüss. Jetzt soll das Spiel einfach so selber spüren können und einfach in einer guten Grafik, was man damals so in Erinnerung hat. Finde ich schon ziemlich cool, irgendwie. Mhm. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Abwehr 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus.